Ja, also ich wünsche Ihnen ganz viel Glück, Geduld, gute Nerven. Trinken Sie genug. Der Auswahltag war extrem spannend. Es waren extrem kreative Aufgaben, die wir hier auf uns gewartet haben. Alle lösbar, alle aber auch sehr anspruchsvoll. Es war total entspannt, die Atmosphäre, waren total nette Leute, wir waren super versorgt. Ich habe den, äh, den schwersten Auswahltest in äh, 70 Jahren DPA heute äh, <lacht> erfolgreich abgeschlossen. Ich habe das Gefühl, dass die DPA sich hier sehr bemüht, das uns möglichst angenehmer zu machen. Klar ist, ist ein Auswahlverfahren, eine Bewerbung. Alle, die hier sind, möchten, glaube ich ganz dringend dieses Volo haben. Kann nicht jeder kriegen, deshalb ist es schon ein bisschen natürlich Anspannung, aber eigentlich sehr angenehm, man lernt unheimlich viele coole, nette Leute kennen.